Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Folge und heute ist ein Mega Drive Spiel dran und zwar Sword of Sodan, wenn es so ausgesprochen wird. Das hat sich der gute Games von gestern gewünscht An dieser Stelle. Viele, viele Grüße an dich und vielen Dank für den Wunsch. Wie immer, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Das kommt alles auf eine sehr, sehr lange Liste von mir und äh, je nach Lust und Laune pick ich denn da immer was raus und ähm, ich checke ja immer vorher immer so ein bisschen die Spielebewertung bei gamefaq.com. Und da äh, ist dieses Spiel wirklich sehr schlecht, sehr schlecht weggekommen. Wie immer gehe ich komplett blind rein. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt so der Mega Drive Kenner. Deswegen schauen wir mal, also wir starten, Number of Heroes, 357, schätze mal, wird die Lebensanzahl sein oder ähnliches, die normal oder easy, machen wir alles erstmal normal. Ne? Ähm, Könnte ich da gerade was auswählen? Ich habe einfach nach rechts gedrückt und keine Ahnung, also Präsentation so an sich, ist 1990 erschienen, okay, ich habe anscheinend die Frau ausgewählt. Hey, kann ich nicht normal laufen? Warte, was machen aus meinen Knöpfe? Springen, schlagen. Springen und schlagen gibt's. Sonst gibt's nichts. Okay. Ähm, ja. anscheinend springen und schlagen. Ich glaube, zu der Zeit hat das Mega Drive ja nur den 3-Button-Controller. Gucken wir mal. Aber war. Okay. Gleich von zwei Seiten und dann laufen sie einfach durch. Huch! Ja! Ähm. Also, das. Wieso hat der eine viel, viel längere Reichweite als. Okay, also Soundeffekte und so. 1990. Ja, also Grafik. Okay, wieso kann ich mich jetzt nicht umdrehen? Ich, ich bin jetzt irgendwie auf der Seite irgendwie. Ah, okay. Ah. Auch eine sehr interessante Wahl. Ähm, ich schätze mal, damit wollten sie irgendwie ähm, das Kampfsystem irgendwie verbessern oder sowas. Also ich muss die Springtaste drücken und nach links, dann dreht er sich nach links und rechts. Warum auch immer. Warum auch immer. Ach, das ist normal gehen? Also, mein Kind ja von Spielen. Also von Aufmachung und sowas her. Da hätte ich ja sowas gedacht, das ist was wie Golden X oder sowas, ne? Aber, das kommt ja noch nicht mal ansatzweise an die Dynamik ran, okay? Vor, vor allen Dingen, die attackieren immer so. Ich, das, das kriegt man gar nicht so wirklich mit und die haben wirklich eine hohe Range, weil, weil die Animationsstufen der der Gegner, die sind ja sehr, ich sag mal, eingeschränkt. Das heißt, man sieht jetzt nicht irgendwie, dass die jetzt mit dem Speer irgendwie ausholen würden, dass sie gleich zuschlagen oder sowas, dass sich jetzt dieses langsame Vorwärtsbewegen mit hin und zurück und sowas jetzt irgendwie lohnen würde, dass man jetzt sieht, okay, ah, hey, der holt jetzt aus. Also muss ich jetzt zurücktreten. Ähm oder, oder habt ihr jetzt gerade irgendeine Andeutung gesehen? Kann ich diese Tränke irgendwie benutzen? Das ist Pause. Select macht nichts. Oh, also, das hätten sie auch wesentlich dynamischer machen können, ohne Scheiß. frage ich mich, ich drücke halt auch aus Versehen manchmal diese Tassenkombination, dass ich eigentlich denke, okay, okay ich will, ne, wie, wie in irgendein Fighting Game, ich will zurückspringen, aber dann dreht er sich, okay, man muss dann zuerst, hm, gerade habe ich es so hinbekommen, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückspringe, ohne Witz, weil wenn ich die Tassenkombination ja drücke, die man einfach so vermuten würde, Wieso ist das nicht sowas wie Golden Eggs? Warum? Es ist, ist viel zu statisch. Das macht doch keinen Spaß. Wieso haben gleich die ersten Gegner so lange Waffen? Warum sind das nicht erstmal so Paduli-Gegner? Ich, ich verstehe es nicht. Und, und guckt euch mal. Abwechslung gleich Null. Das ist immer dasselbe hier. Da Wird man hier noch hier so in die Mitte gedrängt? Da ist... Ja! Also... irgendwie ich, ich hier gerade irgendwas nicht, oder? Und damit bin ich Platz 1? Ich... Ohne Witz, ich versuche es mal noch mal kurz auf easy und mal den Kerl. Ich nehme mal an, nicht, dass es irgendwie einen großen Unterschied macht. Ähm, aber okay, da sieht es sehr wie Konan aus. Okay. Vor allen Dingen auch dieses Treffer-Feedback, ne? Das ist, ist ja noch nicht mal irgendwie, dass das jetzt irgendwie toll aussehen würde. Oder also das ganze Kampfsystem. Macht halt keinen Spaß. Ich nehme mal an, dass ich irgendwie diese Tränke einsetzen kann. Ne? Dass, dass, dass die mich heilen oder keine Ahnung, dieses ist, was dieses Ethereum ist, was wir einsammeln. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Art Magie und ich bin jetzt einfach nur zu dutyhaft. Uh! Wenn ich nach oben drücke, dann kann ich hier so ein so ein Überkopfschlag Okay. Macht der irgendwie mehr Schaden? Nee. <lacht> der Komischerweise ja noch weniger Reichweite hat als der normale und das, was ich ja brauche hier, ist Reichweite. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn hinter diesem Spiel nicht, ohne Witz. Spannend, ne? <lacht> also irgendwie niederknien und sowas, das scheint jetzt für mich zumindest auf den ersten Blick die beste Strategie zu sein. Weil, irgendwie werden da die Eingriffe zumindest gefühlt nicht so häufig getriggert. Und man hat hier noch die höchste Reichweite. warum ist das Spiel so langsam? Warum? So, das haben wir immerhin das erste Level geschafft. War sehr spannend. Auch der Soundeffekt und sowas. Also, das ist echt so ein bisschen... Oh, ja, toll. Du kommst da einfach überall raus. Ja. Danke. Ohne Vorwarnung. Ja, ich weiß, ich stand drauf. Äh, pass auf, auf die Spitzen auf. Aber es deutet sich ja gar nicht an, aus welchen Löchern die da jetzt rauskommen und wo nicht. Es macht so keinen Spaß. Stellt euch mal vor, ihr wart als Kind, habt habt Golden Ex gespielt. Fandet ihr super. Zurecht natürlich, ist ein klasse Spiel. Und wolltet mehr so ein bisschen in den Gusto haben. Und dann, guckt euch mal das Cover hier an, über mir, ne? Das, ist, das verspricht ja viel Abenteuer. Viel Golan der Barbar-Abenteuer. Und dann kommt da hier so ein bei raus. Ja, komm. Selbst die Kampfanimationen die sehen halt einfach nicht so geil aus irgendwie, ne? Ja, ist ja in Ordnung. Oh, ey, das macht so... Das, also das, das Spiel macht wirklich Anti-Spaß. Ja, das ist viel zu behäbig, viel zu kompliziert. Hätten sie dann einfach einen, einen coolen, lockeren Hack-and-Slay draus gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das machen wollten und irgendwie ge sich gedacht haben, okay, äh, Golden X können wir jetzt nicht zu sehr irgendwie kopieren. Machen wir das ganz irgendwie taktischer? Aber das ist es ja auch nicht. Also auch aus also Aufmachung, ne, hier mit den Oh, uh, mal andere Gegner. Was zum Teufel ist das denn? Was? Was war das denn? Ja hier, das wären die ersten Gegner gewesen. Hier, die haben nicht, nicht so die Reichweite. Guck, guckt euch mal an, wie leicht die zu erledigen sind. Warum sind denn das nicht die ersten Gegner? Ne, die haben nicht die Reichweite. Das ist halt, finde ich, fair. Also, <lacht> klar. Sprache und äh, messete sich jetzt halt gerade durch die Gegnermassen durch. Aber auch dieses. Ich sag mal praktische äh, Vorgehen, das machen die Gegner ja auch. Ne, hier. Und die? Sind viel arschiger. Obwohl die ja theoretisch ja mehr Rüstung haben, mehr aushalten würden. Also, nee. Aber ganz ehrlich, ich, ich habe auch jetzt echt keine Lust mehr so langsam, weil irgendwie nein, das macht einfach keinen Spaß irgendwie. Ähm, aber wirklich, sehr, sehr guter Wunsch. Will ihr kein Dart. Wir gucken jetzt mal an, wie der Charakter jetzt kaputt gematscht wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, aber bitte, macht einen großen, weiten Punkt um dieses Spiel. Spielt lieber Go Next. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö.